Schönen guten Nachmittag. Heute mit etwas einem anderen Video. Und zwar haben wir vor richtig coolen Marken ähm, Sachen zugeschickt gekriegt. Das war Revolution Race. Und ich habe noch einen mega, mega Rabattcode für euch. Äh, das war Freeride15. Den blende ich auch unten nochmal ein. Jetzt ähm, habe ich auf das ganze Sortiment minus 15% außer auf schon reduzierte Ware. Das heißt, wenn euch die Sachen gefallen, nicht nur die, schaut auf die Seiten vorbei, es sind richtig coole Sachen für eure Aktivitäten alles dabei. Ich sage Ihnen jetzt ein bisschen etwas über die Sachen. Ich habe sie nicht ewig lang, aber derzeit, was ich schon habe, bin ich richtig begeistert. Und zwar war diesmal die Pro-Bands. richtig robust, sie ist wasserabweisend und was ich extrem gut finde, ist, äh, sie hat bei den Knie ein total elastisches Material. Das heißt, auch beim Biken, auch beim Wandern. Sie ist total elastisch. Sie hat auch unten da wieder einen richtig festen oder zusätzlichen Stoff, das was auch total super ist, auch speziell fürs Biken. Ein richtiger Pluspunkt ist, sie hat da unten einen verstellbaren Bund in verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Eng, locker, wie man es haben möchte. Fürs Biken ist die enge Variante absolut perfekt, das heißt sie scheiert nicht an der Kette und frisst sie nicht rein. Was nur extremer Pluspunkt ist, finde ich. Äh, speziell im Sommer, wenn man berg und Radl fährt, sie hat dann Lüftungsschlitz links und rechts. Und also auf der Seite links. Ist total super. Und ich finde mit den Orange matcht sich das voll gut. Also optisch schaut es auch noch gut aus. Und Handytaschen oder für was man es auch immer nimmt. Ich nehme es fürs Handy. Hat super gut Platz. Ich habe ein extrem großes. Passt super gut rein. Dazu. Die Reißverschlüsse sind richtig robust und auch der Bund hinten dran bei den Reißverschlüssen das ist nicht gleich, dass es abbricht. Von dem her sehr, sehr gutes Material. Ähm, Gürtel, verstellbar hinten mit einem engen Bund, falls man keinen Gürtel So schaut das aus. Sie hat hinten haben wir einen elastischen Stoff. Da aber die Knie Kehlen Ja, so viel mal zu der Hose. Äh, perfekt auch das Winterbiken. Auf das freue ich mich schon extrem, wenn sie Wasser abbeißen, das ist für Schnee. Ich nehme es dann auch wahrscheinlich ab und zu für die Arbeit von her. Sie hat die Schoner, kann man wahrscheinlich sogar unten äh, unten eine anziehen oder sie ist halt drüber. Oder im Schnee, wenn man weich fällt, braucht man keine Schoner von dem her. Äh, für unsere place besichtigungen und fürs Campen auch extrem optimal. Speziell wenn es dann ein bisschen kälter wird oder wenn man zum Beispiel Holz sammeln muss für Lagerfeuer am Abend. Ja. Also bis jetzt bin ich richtig begeistert, ich bin gespannt, was die Hosen nur so zu bieten hat. So, weiter geht's mit dem Hoodie. Der gefällt mir auch richtig gut, den habe ich in S und ist in rosa gibt es noch in verschiedenen Farben. Übrigens die Hose habe ich auch in S, ja könnte ich noch kleiner nehmen, möchte ich aber nicht, weil man darunter dann noch Sachen anziehen kann. Von dem her kann man es im Herbst und Winter aber perfekt verwenden. Der hat links und rechts zwei Taschen, geht in der Mitte durch, also riesiger Platz, genau, oder halt für die Hände zum Verstauen hat auch extrem robusten Reißverschluss, links und rechts, genau, ich tue den da kurz ein bisschen ein, ich drüber haben, wie man heute halt möchte, und was ich bei denen extrem feiere, ist die richtig große Kapuze, also mehr als verstecken kann man sich da nicht, ist extrem fein, hat da verstellbare Züge noch, dass man es ein bisschen enger machen könnte, falls es wäre, und hinten ist auch noch mein Logo, wenn man sieht, da schaut der von hinten aus, eben wie gesagt gibt es in verschiedenen Formen, mir hat Rosa extrem gut gefallen, passt da super zu Hosen, kann man in alle, zu alle anderen Sachen kombinieren, kann man als Lifestyle verwenden, zum Skifahren genauso, zum Biken, ja eigentlich auch für ziemlich alles und halt auch für Lifestyle, ich habe den schon ein paar Mal angehabt, zum Campen auch super, ja wie gesagt, minus 15% habe sich jetzt die Möglichkeit von 28.8. bis 1.9 den einzulösen, einfach im Warenkorb die Sachen da, kurz hinten hinzufügen, werde ich schon abzuholen und dann habt ihr das auf eurer Bestellung. Es wird wahrscheinlich noch mehr von der Firma sehen. Wir dürfen das jetzt einmal testen. Ich bin mega gespannt, wie das alles hebt bis jetzt habe ich noch keine Nähte offen. Wie gesagt, den Bulli habe ich echt schon offen gehabt, habe ich auch schon einmal alles gewaschen, sie auch alles super ausgehalten. Der Stoff ist mega fein und ja, genau. Viel Spaß beim Shoppen und die Prozente nicht vergessen einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao!